Hey Leute, ich habe einen Escape Room in Minecraft gebaut und lass heute meine Freunde diesen spielen, um zu schauen, ob sie den gut hinbekommen. Oh, <lacht> ah, geschafft, cool. Oh, gut gemacht. Oder mies hart scheitern werden. Oh, da ist kein Knopf. Oh, nein, ich habe sogar geschafft, ah. oh. Falls euch übrigens so eine Art Video gefallen sollte, dann äh, lasst es mich wissen mit einem Like oder einem Kommentar und äh, ja, dann würde ich sagen, direkt ins Video rein, let's go! Hier, ja, lest mal vor. Supi dupi mega dicker, heftiger deftiger escape room Äh, größer als kleiner als größer als, <lacht> als kleiner als größer als Enter <lacht> if you dare was, was Mike hin? Uh, wir sind ich um's bin hier <lacht> <Okay>. <lacht> und das ist alles nur in deinem Kopf bevor wir loslegen möchtest du noch was trinken möchtest du betrinken wir haben einmal Bier 1,99 wir haben Cola 2,99 oder auch Gura für 5 Euro 500 mal nicht. Oder den Super-Mega-Chunkies Deluxe für 6 nein nein nein Also ich wäre für den Super-Mega-Chunkies Deluxe für nein nein Ja, um den zu bekommen, musst du jetzt erstmal das Ding da hinten machen. Okay, nee ich will aber erstmal ein Getränk. Jetzt geh schon rein! Oh, Musik! Ist da was drin? Oh, lecker! Äh, hallo, das kostet! Okay, aus. Yo, MMC! Oh, schade, okay. Bist du dir sicher, Danny? Willst du das wirklich? Ich bin schon drin. Last chance, okay, ich bin wieder draus. Na Gott, da unten sind Diamanten. What <lacht> the fuck? Endless Stairs, Danny, endless Stairs. Warte, das ging gerade Okay, so last chance, sehr geil. Ich trau mich herein. Du machst das schon. Last chance, last chance. Sicher, dass du hier lang willst? Ja. Na gut, es gibt kein Zurück mehr. Was ist das hier für ein Scheiß? Weg mit dem Mist. Okay, let's go. Oh mein Gott. Was ein fucking Jumpscare. Versuch mal wegzurennen. Frech. Nee. <lacht> Warte. Du kommst hier nie wieder raus. Ah! Ja. Nie wieder! Okay. Das Redstone ist eine Lüge, ich würde nie meinen Redstone neben dem Schalter liegen lassen. Okay. Spaß. Du kommst nicht mehr raus, jetzt bist du hier stuck. Für immer dämlich. Challenge so Eis, Redstone fiasko Guck mal, grün. Hier ist ein Bogen. Hier ist ein Pfeil. Mike, wo, wo bist du? Hier, hinter dir. Ja, was ist denn da drin? Oh, ein Bogen. Aber keine Pfeile. Ah doch, hier. Hier geht es dann weiter. <lacht> Wie gesagt, es gibt kein Zurück mehr. Inne mene mu und dran bist du. <lacht> <lacht> das das bin war ich bei schon bei der erste das dev muss ich da wieder hinlaufen. Warte mal. Ah, <lacht> ah, Perfekt. Also das macht schon mal keinen Sinn, weil wofür das hin? Das macht keinen Sinn. Wenn äh, du einen Tipp brauchst, sag Bescheid. Der. Der. Weiß nicht, kann man nicht wissen. Der geht. Das macht auch keinen Sinn, wirklich. Also die, die ganzen hier auf der Seite machen keinen Sinn und die beiden machen keinen. Sinn. Ich müsste der sein. <lacht> <lacht> Guck jetzt mal das ganze Redstone. Achso. Ja. Ah. <lacht> äh, er hat's nicht gesehen. <lacht> ich versuch mal ein bisschen weniger zu helfen. Nicht getroffen? Ist auf den Timer. So. Also, <lacht> Junge, wie schnell was man da durch? Ist das Geräusch, naja, du hast da ja gedrückt, das ist das ganze Redstone aktiviert. Warum tötet man sich denn die ganze damit? Ich glaube du möchtest vielleicht den Tipp lesen. Das Redstone ist eine Lüge, ich würde nie mein Redstone neben dem Schalter liegen lassen. Das musst du musst nur mal ganz kurz verstehen. Das Redstone ist eine Lüge. Ich würde nie mein Redstone neben dem Schalter liegen lassen. das auch wieder ausmachen? Ja, kann man. Ju! <lacht> hab ich getroffen? Nee. Doch. Jetzt hab ich getroffen. <lacht> <lacht> Muss halt schnell sein. Was zur Hölle ist das? Wie schnell man sein muss, okay. ja, nice Challenge 2 Way of Life. Wie findest du das ist du's hier so? eine Werbung für Suzuki? Ja, wie findest du es grafisch so? Ja, sehr schön. Auch die Wandbemalungen, wie findest du die? <lacht> <lacht> Was ist da ein Amogus? Ja, das ist eine Wolke, hä? Jo, oh, sieht wie sick aus, wie lange habt ihr dafür gebraucht. Ich, denke, brauchst, ich hab das ganz alleine ohne irgendwelche Plugins gebaut. Also ohne Was Word bad. added. Ohne Word added. Way of Life. Sieht aus für mich wie ein basically ein normales Jump'n'Run. Oh, du hast den Schalter nicht ja. betätigt. <lacht> Wie <lacht> du mich so angeguckt hast. Aber oh, warte, ich, ich booste mich mit dem Bogen. <lacht> ich bin super, wie du immer weißt, wo ich stehe und mich anschaust. Das war Challenge 1. Challenge 2, Way of Life. Oh nee. <lacht> oh nee. Warum haben Danny und ich genau die gleiche Reaktion? Wir würden bei der Cat jump run in Minecraft. Was? Tipp? Think fast, Chuckle Nuts. Kommt jetzt uh, der Lava <lacht> runter, also zack! <lacht> <lacht> <lacht> Okay. Okay. Like, ich hoffe du machst. <lacht> oh! Oh! Ja! Yeah! Tipp. Fick first, Chocolate. Okay, ich soll schnell denken, Kishan, das Steht da hinten. Ein Pfeil. Ist da Redstone drauf. Weiß ich nicht, warum ist denn da Redstone drauf? Äh. Ja, du kannst einen äh, Feuerweitsprung machen. Das ist das Gegenteil von einem Feuerweitsprung. Okay, gucken wir mal zu. Ja. Wenn du hier stehst, springst und dann Anlauf nimmst, dann kriegst du es besser hin. Und dann hast du mehr Momentum. Oh, oh sorry, das... Egal, ich versuch's einfach nochmal. Juhu, geschafft! <lacht> Think fast, Nuts. <Chocolates. lacht> <Chocolates? lacht> <lacht> <lacht> <lacht> yes! Oh nein! Ich hab's sogar geschafft! Ah oh. knapp! Ich hoffe es gibt nicht so viel Parkour in dem, in der Map hier. Um. Ach. Ja! Hä? Also, Wasser. Oh, du schwebst. Oh, geschafft <lacht> was nein, hm. nein, <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> soll man das so schnell machen? <lacht> oh, knapp, ah, okay, sie ist sie, da habe ich jetzt aber tatsächlich sogar die Motivation, das mehr mal zu probieren. das zählt, komm, das, das, das war aber, hat jeder gesehen. Äh, oh, <lacht> geschafft, Woo! Digga, wer hat so viel Zeit? Ich hab so viel Zeit. Das geht eigentlich, nicht, weil... Oh, nice! Ich hab mich reingeskillt erstmal. Nein, Der ist einfach viel besser drin als ich. Ich habe das auch schon vorher gemacht. Ich habe das ja schon mal gemacht. Die Aussage. Und dann der Tod. Ich bin mal so nett. Oh, danke. Da ist Wasser mit dir, da ist Wasser hinter dir, da ist Wasser. Ich möchte nicht, dass du Rage quittest. Ah. Ah. Warte mal. Ein paar ich find's krass, wie einfach der erste Raum für Danny war. Ey, ich brauch auf alles, ich hasse Jumpruns, ich cheat mich gleich durch. Okay, Danny, weißt du, ich äh, möchte dir mal ein bisschen aushelfen. Okay. <lacht> Danke. <lacht> ey Mützi, ey, ey Mützi, ey Mützi, ey Mützi. Jakut. Cool. Der ich weiß, immer noch. Bist... Das <lacht> renn, ne? Das... Nein! <lacht> Pass auf die Decke auf, du bist an der Border Limit. Okay, <lacht> <lacht> you can just walk over it? Oh, schade. <lacht> Nein! Na! <lacht> <lacht> <lacht> Ich glaube, du bist gerade nicht der Einzige, der stirbt. Mützi, ab. Mützi, bringt da irgendwie auf. <lacht> Sorry, dass ich lachen muss, ich lach nicht wegen dir. Ich höre... Mützi, <lacht> lass mal den Lärm hier! Lass die mal Bro, ich springe, aber es funktioniert nicht. Oh, äh, ja, viel Spaß! Oh! Oh, einer! <lacht> ja! Jetzt noch der! Das ist ein Block die Tätiger! Ja! Ich hoffe, du hast deinen Bogen noch mitgebracht! Ja! Ah! Du darfst ruhig hier deinen spawn setzen. Okay. Alter, wie schlimm muss man <lacht> denn sein? Wie so ein Sonic so... Hä? <lacht> Hä? <lacht> <lacht> da fehlt ein halber Block. Aber ich habe gedrückt Miyaku. <lacht> ah, Alter, Junge, das war so knapp. Ach, Och, Miyaku. Das war ich... so perfekt gerade. Das war der perfekte Run. Sorry, ich mach mich. vanish. Der, ja, der erste Sprung ist am schwierigsten. Alter, man schlüsselt sich da wirklich <lacht> das. Schau mal, wie das aussieht, wie da einfach nur so einen Bogen lang fliegt. Das, genau, das, guck mal, das habe ich vorhin beim Playtesten weggemacht, weil das so genervt hat. Und jetzt merke ich, wie scheiße das war. Ich habe es jetzt etwas umgebaut, jetzt sollte es einfacher sein. Oh, ja. Knapp. Aber jetzt schießt man sich nicht immer den Kopf. Ja. Ja. Oh. Ich hoffe, du hast deinen Bogen mit dann mitgenommen. Nee, was er? <lacht> <lacht> Nein! Oh Knapp! Knapp! Die Falkos Kamera fahrt. <lacht> Ich hasse es, Mike. Ich, ich dir das, sowas. Falls, falls du dir denkst, es ist unmöglich. Auf. Es ist nicht unmöglich. Mützi hat es auch geschafft. Ja, Mützi ist auch bodenlos. <lacht> <lacht> <lacht> oh <mein Gott. lacht> Nein! Nein! Man kann Overwalk, dachte ich. <lacht> you, can, you cannot just walk over it, Danny. Ja, Trash Game. Oh. Ja! <lacht> ich dachte schon ich hab getimed Oh, bitte! Um. <lacht> Warum hast du die Decke so tief gemacht? Der Himmel ist zu nah, da ist die Border vom Himmel, du kannst ja... Das ist Bauhöhe, Danny! Ich kann ja nicht mal bauen, Mann <lacht> <lacht> oh, fast. Du musst ja den gleichen Sprung machen, wie du vorher gemacht hast, deshalb habe ich dir das auch vorher beigebracht. Hallo everybody, mein Name ist Chris. Mein Name ist is Chris. Schlimm. Stop. Oh. Ah. Ja. <lacht> schlecht, einfach schlecht. Gib einfach auf. Oh, das ist geschafft. Oh, krank Richtig gut. Oh, ich die machen. Oh, schon wieder geschafft, krass. Oh. No. <lacht> Genau, hier ist das Ende. <lacht> yes, ja! Hahaha, <ja! lacht> du magst vielleicht meine ersten beiden Rätsel durchschaut haben, aber das bedeutet noch lange nicht, dass du mich besiegt hast. Die nächsten beiden sind die schwersten, die ich je gemacht habe. Spring dir mal die erste Klappe und die dir diesen Kopfschmerz <lacht> <lacht> <lacht> Ich tippe <bin> dich nicht hoch. <lacht> Nein! <lacht> Du schaffst jetzt First Try. <lacht> oh! Au! Oh! Ey, nicht erwähnen. Oh, was steht hier? Wie viele Male bist du wohl schon gestorben? 10, 20, 42, 6 Ich gehe doch mal stark davon aus, dass du keinen Schutzengel hattest, der dir immer die Rätsel erklärt hat. Hey, auf zu skippen. Geh mir echt mit meinem Hufeisen auf diesem Buch zu schreiben. Das sollte respektiert werden. Ja, Das sollte respektiert werden. Das sollte respektiert werden. Oh, ich war... <lacht> Auf der fünften Seite steht Amogus, ich weiß das. Challenge 3. Fink with Portals. Oh cool, Portal. Ja. Nehmt am besten mal ein ganzes Inventar voll. Also nicht komplett, aber die Leiste voll. Die wirst du bestimmt brauchen. Okay, ich nehme jetzt ein ganzes Inventar. Nein, nein, nein, nein! <lacht> okay, die liest gar nicht, worum es überhaupt geht. Es gibt ein niees <lacht> Und freut sich dann, was muss machen? Für Streit, I think, was Portals. <lacht> Den Raum hier finde ich richtig schön. Hm, welchen? Diesen hier, wo wir gerade sind. Ja, danke. <lacht> Lass dich nicht einschüchtern suche alles ab und finde die Schalter, um durchs Glas zu kommen. So. <lacht> Ey, da, da. da, da. <lacht> Nein, mit sie? Oh, wird jetzt rot Bildschirmrot, ja? hä? Weitere Regel, kein Backup Abusing ja. Ich bin veganer, Spaß. <lacht> <lacht> <lacht> Nein, gefährlich. <gebär>, ich <lacht> <lacht> oh mein Gott, er hat das Rätsel gelöst ohne was zu lachen. Oder hat er es? Nee, hat er nicht. Doch hat er. <lacht> ähm. Äh. Äh, war's da unten? Ja, aber ich hab. Ich sterbe gleich ein falscher. Jump Boost? Kann ich den Jump Boost benutzen? Was ist das hier eigentlich? <lacht> <lacht> Bist du gestorben? <lacht> ja. <lacht> Wo war der letzte Say? Ah, okay, okay, gut. Was soll ich mit der fetten Sprungkraft? Uh. Nice! Einen Schalter cock. hast du gefunden, Chris! Nice cock! Perfekt. Uh, Skilla-Killa! skilla Könnte skilla skilla skilla ich jetzt hier hoch? Könnt's auch vorher schon! Lass dich nicht einschüchtern, such alles ab und finde die Schalter, um durchs Glas zu kommen. Hä, warum ist der Shampoo weg? Kriegst du nur für eine kurze Zeit. Okay. Oh, er hat's gesehen. Was? <lacht> <Nein. lacht> Danny, du Nein. hast doch einen Bogen! <lacht> <lacht> Hä? Hat das funktioniert? Ich... Ja. Ja, <lacht> das hat aber funktioniert mit sie. Kann man da auch Schneebälle draufwerfen? Das ja, das anscheinend. <lacht> gut gemacht, <lacht> Danny. Ja. Wahnsinnig gut, toll. <lacht> Was? Was hat mich das getroffen? Geht das nicht? Aua! Hä? Ey! Ja <lacht> doch, das geht! Das geht mit Schnippeln! Krank. Du kannst einstellen, ab welchem auf welcher Seite des Buches das Red auslöst. Äh, mit sie. Mit sie, eigentlich solltest du sie mit Jump Boost so. Das ist gerade durchgeglitscht, aber ich lasse es durchgehen. Wie <lacht> oh. <lacht> du so rumliegst und dann stirbst. <lacht> jetzt sollte jetzt man das Jump Boost. So sollte man es eigentlich machen. Aber eigentlich kann man ja. sich da nicht festhalten und du musst ja zweimal. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh, oh. <lacht> du, du, du. Hä? Oh. Also eigentlich soll man da mit Jump Boost hoch, aber du cheatest einfach, okay. Überleb mal. Komm, dann überlebt doch mal. Oh. No! Hä? LOL! <lacht> ja, jetzt ist eh vorbei, ich hab nicht genug Herzen. Oh! Äh. Äh! Äh, äh, ähm. Äh. Oh, ich hab's geschafft! <lacht> nein. <lacht> nein, nein! Nein! <lacht> oh, <boy. lacht> Da bist du. Nein, nein, da hast du dich hin! Nein, du hast geflohen! Weiter geht's! Wo bin ich? Bin ich da hin? Nee. Gut. Gut. <lacht> Alright. Ah. ah, oh mein Gott, ich weiß, was du gewolltest, ich bin doof ich Bin komplett dumm Okay Oh, yes Nice I got it From oh, my daddy, daddy. Ah. Oh, Digga Ahem Oh, äh, äh, äh, geschafft, cool. <lacht> oh, gut gemacht. Guck den Raum ganz genau an. Lol, ein Spiegel. Ah, okay. Ja, das ist halt anders, aber... Da hinten ist ein Gang. Ja, sie? warum ist es denn dann anders? Was genau ist denn verändert worden? Lol, ein Spiegel. Als ob du hier wirklich so ein Fake-Spiegel hingebaut hast. Boah, das hast du aber schnell herausgefunden. Nee, nice. warte, Chris, geh nochmal zurück. Chris! Yes. Auto-Jump-Scare! Du du oh, <lacht> Mit dem Boot! Oh, du das? Äh, ja, du hast was vergessen. Da gab es noch einen Schalter. Echt? Ja. Ey! Auto-Jump! <lacht> Auto oh, tatsächlich. Ja, jetzt kannst du, jetzt bist du durch! Das war die Challenge! Hey. Lämmchen, ja, nein. Hui. Boi. Oh, Scheiße, ich krieg falsch falschen, wenn du das machst. No. Tja. Nein. Mein Essen. Hol. LOL, Eisspiegel. Oh. <lacht> Alter, wie <lacht> schnell. Easy. Hä? Okay. Tja, da hast du wohl einen Schalter vergessen, Danny. Wieso? Ich bin durch. Nö, dir fehlt ein Schalter. Ist das so? Ja, Danny. Das ist so. <lacht> Danny? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> hey, was Warte, ich tippe nicht sogar in den Raum hin. Hier, was hier, finde <lacht> den. Ich hab doch den Schalter, ich könnte auch durch. Gut gemacht, jetzt saßt du durch. Hä? Au, aua! Bein gebrochen, Alter. <lacht> Bein gebrochen! <lacht> okay. Wee. Oh, ich dachte, ich krieg jetzt Speed. Da ist ein Knopf. Ah! Alter kommst du nicht dran. Ach Junge. So. <lacht> Wegen der Kette oder was? Hä? Ich komme da... Ja okay, so geht's auch. <lacht> <lacht> so geht's auch. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Was ist das da? Nein! Äh. Äh. Was machst du da? Nee, ich wollte eigentlich den Glück drücken. Ja! Uh, hat's geschafft! Oui. Oh. Okay. Ist doch schön hier, oder? Schön bunt. Ja, alles klar. jetzt hat er auch um mein Inventar geklärt, okay. Challenge 4: On Hell of a Time. Hier steht da Bogus, oder? Nee. Magischer Kästchen. <lacht> <lacht> hier steht da Bogus, oder? Lass dich nicht verwirren, es gibt nur einen richtigen Weg. Und vergiss den Knopf nicht. Nochmal. Nicht, nicht der Knopf. Knopf. Ah! Spawnpoint. Gut, dass es den bei den anderen auch gab. <lacht> oh, der never. One hell of a time. Oh ne, muss ich jetzt hier auf die Lava-Blöcke drauf. Es gibt nur einen richtigen We Weg. Und vergiftigen, vergifte den Knopf nicht. Oh, Crying Obsidian. What? Alter, Junge! Das ist ja wie ein Abnormal-Krank in dem Shader-Aus, ey. Okay. One hell. Offer a time. Ey! Wo kommt nur das äh, random Essen vor? Oh Gott. Äh, Internet! No, im Essen. Äh, Internet! Magischer Kessel! Oh, magischer Kessel! Ja, was am Nether, ne? Oh man kann okay, jetzt den Spawnpoint setzen, guck mal. Der hat überall mitgedacht. Ja. 20 Sekunden. Eins, zwei, <lacht> drei, vier, fünf. Jetzt hat er's. das. Ist ja easy. <lacht> Kann ja sogar ich. Viel Spaß, das in 20 Sekunden zu schaffen. Fuck. 6, 7, 8, 9, 10. Magischer Kessel. Wasser Leather? Das geht so nicht. Der ist im der, Grund der Kessel. schon wieder so. Ähm, kümmere dich nicht darum. Ich, äh, ich erledige ihn. hier stehen und unten den Knopf aktiviert haben hier stehen bleiben, der Knopf ist direkt geradeaus achso der Knopf eben von unten schaffst du es in 20 Sekunden? warte ich muss nochmal meine Route überlegen 11 12 13 14 15 hier stehen bleiben, der Kopf ist direkt geradeaus was für Akt soll ich machen? Der Knopf. Knopf! Ich checke überhaupt nichts. Da ist, da ist nichts. Da war nichts. Da Hä? Da waren Pisten, ne? Wenn du Knopf aktiviert hast... Ja. Ja, wo ist da denn was? Da war nichts. Da war literally nichts. Lass, bleib mal noch da stehen, Danny. Ich mach den Knopf für dich. So, dreimal. Jetzt wirst du es auf jeden Fall Jetzt guck einfach geradeaus und drückst schnell den Knopf. Oh, das ich ist eine gute Kamera-Pose, da gesehen. sieht man das Redstone. Okay, 3, 2, 1, jetzt. Wo, da ist kein Knopf. Okay, nochmal. Wo? Wo? Da ist ein Piss, Piss, du siehst den aus. Knopf doch hier, oder? Ja, da ja, wow. ist ein Knopf. Muss ich, muss ich sneaken? <lacht> Warte, ich drück nochmal den Knopf. Also, das ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg, deshalb habe ich das nicht eingeplant, dass das funktioniert. Hä, hey, das ist voll klug von dir, mehrmals zu drücken. Da kommen dann mehrere Signale durch. Ja, unter Zeitdruck macht man zu viele Fehler. So guck mal, ich habe ja diesen Sprung eben easy geschafft. Und jetzt habe ich ihn schon wieder 10. Ich nicht. hab dich zugeguckt in dem Moment. Oh, das geht wirklich. Okay, das wusste ich nicht. Ja, einfach stehen bleiben ja, und, und geradeaus. Geradeaus recht gedrückt halten. 16. Ja, genug Zeit, um das Jump'n'Run zu schaffen. Welches Jump? <lacht> oh! Das ist der schwierigste Sprung von denen. Das liegt aber auch daran, dass äh, hier, wo die Flamme ist in der Mitte, da ist ein äh, Barrier-Block. Deshalb muss man ein bisschen eher nach links springen statt nach rechts. Sonst kannst du auch den normalen Weg gehen. Den finde ich etwas einfacher. der eine Jump nicht wäre, ich würde hier so durchlöschen, ne? Weil eigentlich bin ich nicht scheiße im ich kann nur diese einen kack da nicht. Ach. <lacht> <lacht> Boah, ey. Oh, oh, oh, oh, oh. Jetzt geradeaus rechts gedrückt halten. Geradeaus. Vielleicht auch sneaken. Ich weiß nicht, ob es besser für dich ist. Hast du ihn gesehen? Mhm. Warte, soll ich für dich drücken? Ja, bitte. <lacht> okay, boop. jetzt musst du ein bisschen warten. Nö, nee, jetzt musst du warten. Oh, da kommt's. Oh mein Gott, da kommt's. Oh, da kommt's um die Ecke. Oh, da kommt sie um die Ecke. 3, 2, 1, 0. Ich krieg den Knopf nicht. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Hä? Das geht nicht auf. Na jetzt. Wenn wir den Schalter ausstellen, ist eigentlich verkehrt halt verkehrt. Also alle Schalter aktivieren außer den oder wie. Nein. <lacht> Was ist der verkehrte Der hier? <lacht> <lacht> ja, weißt du noch? Erinnerst du dich? Ich erinnere! Warte, warte, ich glaube, ich weiß welcher welche das war. Warte, Moment. Hebe den Schalter aus Challenge 1 verkehrt herum. Das war der hier. Und wenn es verkehrt herum ist, dann ist es der hier. Nein, ist es nicht. Nee, das war spiegelverkehrt. Das weiß man doch. Hey. Hallo, ein Trained Error Boy. 3 <lacht> <lacht> Error Boy. Den hattest du schon. Ey. So, drück die Knöpfe, um dich auszurüsten. Oh, oh dir. Nein, nein, nicht auch Nein, nein, nein, nein, das ist da liegen, das ist da liegen, Mützi, das ist da liegen. Nein! <lacht> du darfst die Sachen da nicht rausnehmen. Mit oh, sie? Du darfst die Sachen <lacht> da nicht rausnehmen. sollst den nicht? Knopf drücken, verdammt. <lacht> Ach so. Ich schicke die Sachen wieder hin. Danke. Du kriegst sie geschenkt. Mach, dreh rum, wie du willst. Nick. <lacht> <lacht> Alter, wie das. Ding, ding, ding, ding. Ja, das ist. Cool, Geräusche oder? macht, weil der draufläuft. Alter, das ist ja voll geil. Ding, dang, ding, dung, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, Lass dich fallen, wenn du ready bist. Ich bin ready, Digger. Lass dich fallen, wenn du ready bist. Oh der Sound ist cool. Ding ding ding. Ja. <lacht> wenn ich nicht explodieren lassen, guck wieder heißt. Gib mir die Bappen da da, oder? Nee, ich. irgendwas mit Freddy Fazbear. Freddy Benson. <lacht> du denkst, du bist krasser als ich? Ja. Er drückt den Knopf. Ne, warte, erstmal duschen. Erstmal planschen. Planschen! Oh, was ist denn unten? Äh, lass die oh. mal drin, guck mal hier rechts. Mützi, lass die mal drin, guck mal hier. neben dem Wasserfall ist ein Knopf, mitzi. Ja, genau. Ja, also normalerweise, wenn man die nicht rausnehmen würde, <lacht> die sollte man nicht rausnehmen. Okay. Ja, ich kann sie <lacht> wieder reinpacken. Ja. Ja, das ist hier quasi so eine Art Healing Station. Ja, und extra da oben dieser Block, damit das auch wirklich ein es. Ja Warum ist da ein Schwein? Du brauchst den Sattel Weißt du was? Sattel spawnt Äh droppt Was sind denn da drin? Nein, nicht rausnehmen Nicht rausnehmen Nicht killen, nicht killen Du darfst ich ihn nicht killen du nicht. Nein, der, der droppt keinen Sattel Achso <lacht> Der boah bei den Kills, kommst du nicht mehr weiter? Er ist, er ist von alleine gestorben. Ich habe nichts gemacht. Hast so, du Freddy Benson? Egal, komm, mach mal den Boss. Mach mal den Boss. <lacht> Wo ist die Challenge? Hier steht keine Challenge. Ja, weil das hier das Ende ist. okay. Das, wird nicht, gut das wird nicht gut ausgehen. <lacht> <lacht> Hahaha <lacht> Danny, warte mal ganz kurz bitte, ne? Ich mach das nicht nochmal. Danny, bleib mal ganz kurz dort bitte. Ich, ich mach mal kurz ein bisschen was, okay? Ich muss mal kurz kurz was fixen, ja. Och <lacht> Mützi! <lacht> Ach Junge, jetzt darf ich es mal, mal neu bauen! Ja so. Äh. <lacht> Nein, nein, nein, nein, den Knopf drücken! Knopf drücken. <lacht> ja, dass beide <lacht> genau das gleiche gemacht haben, ne? <lacht> Witz, D -D Danny! Lass es, du hast es im Inventar <lacht> bekommen! <lacht> ich hab keine ja Hose, keine Hose bekommen! Doch, klar! Na, natürlich <lacht> hast du ich, ich krieg nur Chestplate und Boots. Äh, Mitzi, geh mal weg! Hey, mit Leggings! Hey, mit Leggings, steht noch da! Ja, Jetzt guck gestellt! Achso, aber zu mir, hat hat's mir gegeben! Hat hat's auch mir gegeben, what <lacht> Weil wir so nah dran waren. Ja. Der <lacht> ohne Hose. <lacht> <lacht> ich <mal> so <lacht> Daddy, ich, ich hatte keine, keine Hose. <lacht> Danny braucht keine Hose. <lacht> <lacht> ich hab's <lacht> Guck dich bitte <lacht> erstmal um. Ja, du kannst jetzt. Oh, Danny. Guck dir meine Creeper an, aber nicht explodieren lassen, okay? Links. Hier. Ja. Nicht, nicht explodieren lassen. Was, wie heißt der? Freddy Banz. Wützi, mein Gott, du sagst so hier. Nix. <lacht> ja, du bist ready, du kannst kämpfen. Ich wollte die spawnen, Alter. Der droppt Sattel, wenn man den killt. Let's go. Ja, das funktioniert. Ja. Hat denn gedroppt? Ja. Okay, gut. Ja, das war ein krasser Endboss-Kampf, oder? Ja, welcher Knopf ist es, Mitzi? <lacht> Nicht mit <ke> <lacht> Mitzi! <lacht> nice! Nice! Mützi? Ja Mützi. Tast den Sattel. <lacht> Mach das für <lacht> dich. Mützi verpiss dich. Welcher Gott. Knopf? Welcher Knopf? <lacht> Irgendeiner muss es doch sein, oder? Irgendeiner muss es doch sein. Bleib ich da? Ja. Okay. <lacht> Nein, geh runter, geh runter, geh runter. Geh runter. Find ich will nicht sterben. Geh runter. Da erwartet dich ein Boss. Jetzt mach! JK, das war's. Wie fandest du's? Erstmal ein Drink. <lacht> okay, Danny, lass uns mal an die Bar setzen, ja? Ich hätte gerne einen, eine Gura. <lacht> Puh, hier gute Musik machen wir jetzt an. So, Danny. Komm mal raus! der Sag doch! Da war doch viel! wie viele sind da drin, Alter, ey? Hä? Warum sind da so viele drin? Leute, ich Uruguayne ist hier. <lacht> ich nehme alles mit, damit es gelöscht wird. Ja, <lacht> ja welcher Knopf ist es? Du bist aus der Pipe gekommen. Ja, herzlichen Glückwunsch, du bist entkommen. Und, und jetzt verschwinde. Jetzt gehe ja. nicht noch hin. Ja, Mike, Fazit? Ja, was das ist dein richtig Fazit? Richtig geil. Ja Das echt? war richtig geil. Ja. Also Schwierigkeit hat mir gut gefallen. Ja. War halt herausfordernd. An manchen Stellen war es halt sehr schwer. Aber Du Briefer. Aber an manchen, Stellen, an manchen Stellen war es halt sehr schwer. Aber ich fand es nicht unfair. Danke, Mike. Während ich hier schön ein Feedback mache. Sorry. Also, es war cool. Bitte macht nie wieder Jump Runs. Ähm. Ähm, der Amogus auf dem Dach war cool. Das war's? Mehr hast du nichts zu sagen? Nö. Nee. Goa. <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch, du hast den Escape Room geschafft. Wie fandest du ihn? Ja, nice. Die nee, Ideen waren echt cool. Also, würde ich eine stabile 8 von 10 geben. Die Jump Runs mussten an manchen Stellen nicht sein, aber... <lacht> 8 von 10 würde ich sagen. Das ist eine stabile 8 von 10. Ähm... Warte, damit bevor du dein Feedback weitermachst, ähm, du willst du den Secret Raum finden? Soll ich, soll ich dir sagen, zeigen, wo der Secret Raum ist, den du verfasst hast? Ja. ja er ist hier in... Äh, mach, mich, mach, dich mal, mach dich mal wieder in äh, Survival. Der ist hier survival <lacht> <lacht> du musst kein Parkour dafür machen das ist hier irgendwo auf grundlevel irgendwo muss er sein so mal ich gebe den tipp hinter dir kalt kalt kalt wärmer kalt kalt kalt kalt eisekalt ah ich friere wärmer wärmer ja, ganz ja ein bisschen warm warm kalt kalt okay. Kalt, kalt, warm, warm, warm, warm! Sehr warm! <lacht> oh, Donkey gucken! Der Toaster! Guck mal, die Wand! Nein, die andere Wand links neben dir! <lacht> <lacht> Amokus! <lacht> ich keine Ahnung. Wo sonst Du hattest es fast. Geh doch mal durch, Danny! Ich hab dich dieses Geräusch. Hier hab ich Pilt. hier, geh mal durch. Du hast das schon gesehen. Da, da ist was. Ist da wirklich rein. Ja, da ist was. Du musst hoch, hoch, hoch, hoch, hoch, hoch, hoch, hoch, hoch, hoch, hoch, hoch, hoch, hoch, hoch, hoch, hoch, hoch. Hoch, hoch, hoch. Jetzt an die Wand, an die Wand, an die Wand, an die Wand. die Blöcke zeigen den Eingang. Du bist viel zu hoch. Viel <lacht> zu hoch. Du hast gesagt, hoch. Ja, aber halt nur bis äh... ja, ja, ja, jetzt geradeaus. Lass dich fallen, lass dich fallen, geradeaus. Lass dich fallen geradeaus. Du hast gesagt hoch! Guck doch Danny, da, wo siehst die du die Blöcke beiden roten Blöcke? Genau, da wo die... Ja, ja, ja, jetzt hast es, jetzt hast es. Nein! Hoch, hoch! Nein! Wooo, geschafft Danny, Danny, guck dir mal die Wand an. Oh mein Gott, ein Gaming-Toaster. <lacht> guck mal die Wand, Danny. Das ist <lacht> so Die Wand mit den Pilzblöcken. <lacht> <lacht> Wie fandest du Ja, also mir hat sehr gut gefallen, Schwierigkeit war auch sehr gut. Ähm, Design hat mir auch super gefallen, bis auf die jump Run passage weil ich mag keine Jump'n'Runs. Ähm, ja, die Rätsel haben mir auch sehr gut gefallen, der Bosskampf war auch alles gut. Ähm, grafisch hat es mir auch sehr gut gefallen. Also so vom, vom Bauen her fand ich sehr schön. Also, ich fand halt sehr cool. Besser als ich gedacht hätte. Oh, das ist aber nett. Weg mit dem Scheiß. Hier. Du gehen. Äh. Möchtest ja. du den Bonusraum sehen? Den Secret Blue, ja. den du verpasst hast? Gerne. Kalt, kalt, wärmer, ganz warm. Nee, nee, nicht da drin. <lacht> nein, nein, ich hatte doch gesagt, nicht da drin. <lacht> warm, nicht warm, nicht warm, ey, einfach Wasser. Warm, wärmer. Heiß, aber tut weh. Wärmer. Ja, seht die Wand? Äh, versucht mal durch die Lava. Vielleicht ist ja Secret Passage. Ey! geschafft! Dun dun dun dun dun dun dun. Guck mal der Toaster. <lacht> da ist ein Toaster. Dun, dun, dun. Guck mal die Wand. Nice. Die Pilzwand. Die. Pass. Ja, gibt's noch irgendwelche Worte, die du loswerden möchtest? <lacht> <lacht> like und subscribe!